Eine Stadt und das Leben in einer Stadt lebt von den Bürgerinnen und Bürgern und vor allem davon, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auch einbringen, mitmachen, Ideen entwickeln und einfach auch mitbestimmen, wie eine Stadt sich entwickeln soll. In Augsburg gibt es dafür bei uns eine ganze Reihe von Beiräten, unter anderem den Integrationsbeirat. Und genau für diesen suchen wir Bewerberinnen und Bewerber. Wenn Sie also Lust haben, beim Integrationsbeirat Ihre Stimme in das städtische Geschehen einzubringen, dann bewerben Sie sich. Vielfalt, Migration und Integration sind wichtige Themen, die uns alle betreffen. Gerade unsere Friedenstadt lebt von einem guten Zusammenleben unterschiedlichster Menschen. Der Integrationsbeirat engagiert sich, dass dieses gute Zusammenleben in unserer Stadt für alle möglich ist. Er berät Stadtrat und Verwaltung. Er wirkt durch Veranstaltungen und Informationen in die Stadtgesellschaft und unterstützt Vereine in ihrer Arbeit. Der Integrationsbeirat arbeitet gegen Diskriminierung und Rassismus und für ein offenes, modernes und vielfältiges Augsburg. Sein wichtigstes Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe an allen Bereichen in unserer Friedensstadt. Sie haben die Möglichkeit, sich bis zum 25. Juli als Mitglied im Integrationsbeirat der Stadt Augsburg zu bewerben. Nutzen Sie diese Chance und gestalten Sie unser aller Zusammenleben in unserer Friedensstadt mit. Bewerben Sie sich, machen Sie mit! Kulturelle Vielfalt und Austausch sind besondere Merkmale und die Stärke einer europäischen Stadt. Vielfalt und Interkultur haben die Entwicklung unserer Stadt bis heute geprägt und sind wesentlicher Teil der Erfolgsgeschichte Augsburgs. Wir sehen, spüren und schmecken in Augsburg mit über 47 Prozent Migrationsanteil die zunehmende Globalisierung und die transnationale Vernetzung. Unsere moderne Friedenstadt als Ort der Begegnungen ist also eine Brücke zwischen Menschen. Brücken führen getrenntes Zusammen und bieten dauerhaften Zusammenhalt. Unser Beirat hat Geschichte geschrieben. Als einer der ältesten Integrationsbeiräte setzen wir uns aktiv für Demokratie, nachhaltigen Frieden und Chancengleichheit aller ein. Wir arbeiten tagtäglich ehrenamtlich für das Zusammenleben und Zusammenhalten in unserer schönen Stadt. Wir tragen Verantwortung und sind Vorbilder. Wir gestalten die Zukunft unserer Stadt mit. Seien auch Sie Brückenbauer zwischen Menschen. Tragen Sie Verantwortung und gestalten Sie die Zukunft unserer Stadt mit. Bewerben Sie sich bis zum 25. Juli für den Integrationsbeirat der Stadt Augsburg. Die Amtszeit des gegenwärtigen Integrationsbeirates endet im Dezember 2021. Wir suchen nun Mitglieder und Interessierte für den neuen Beirat und die kommenden vier Jahre. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass sie sich bewerben? Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und seit mindestens zwei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Augsburg haben. Was suchen wir? Wir suchen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, die bereit sind, ihr Engagement ihre Kenntnisse, ihre Erfahrungen in den Dienst des Integrationsbeirates zu stellen. Vor allem aber suchen wir Menschen, die Freude an der Mitgestaltung der Vielfalt in Augsburg haben. Die Bewerbung erfolgt in einem anonymisierten Verfahren. Alle Informationen dazu und auch den Bewerbungsbogen finden Sie unter integrationsbeirat-augsburg.de oder bei uns in der Geschäftsstelle in der Maximilianstraße 3, respektive unter der Telefonnummer 0821-324-2816. Zum Schluss noch eine ganz persönliche Bemerkung von mir als Geschäftsführer des Integrationsbeirates. Es zählt nicht, woher du kommst. Es zählt, dass du mitwirkst, dass du mitmachst. Darum bitte mach mit. Und vielen Dank für dein Engagement und viel Erfolg.